Geht's? Mengenlehre und da hier ist ein Beispiel. In Diagramm sind mit S1 die Mathematikstudenten gemeint, die Analysis gewählt haben. Mit S2 diejenigen, die lineare Algebra gewählt haben. Und mit S3 diejenigen, die mit Zahlentheorie die Zahlentheorie gewählt haben. Die Anzahl der Personen, die durch die weiteren Buchstaben dargestellt werden, ist a, hier unten der Teil, sollte 6 sein, b, sollte 9 sein, c, 13, d, 3 und so weiter und so fort. Das, ist hier das grüne ist e, das gelbe ist f und das rote ist g. Wie viele Personen haben alle drei Fächer gewählt? Beschreiben Sie diese Menge mit Hilfe der Mengen S1, S2 und S3 und mit Hilfe der Mengen A, B, C, D, E, F, O, e, G. Gut. Also das Einzige, das alle drei hier hat, ist der Teil da. Ja, weil das hier hat halt A nicht. Und so weiter und so fort. Das Ganze, das C, hier ist halt die Antwort zu dieser Frage. C. Und das ist die Schnittmenge der Mengen S1, S2 und S3, also die alle Sachen, die gleichzeitig zu alle drei Mengen gehören, Schnittmenge. Und so schreibt man das. Und C ist hier geschrieben, ist 13 Personen. Wie viele Personen haben Analysis oder Zahlentheorie gewählt? Analysis, das war S1. Und Zahlentheorie, das war es 3. Das hier unten. Und die Frage ist, haben Analysis oder ja, ohne lineare Algebra gewählt zu haben, ist jetzt hier geschrieben. Das bedeutet, das hier oder das hier, kein ausschließendes Oder, so also das bedeutet die ganze Menge hier drinnen aber dann ohne lineare Algebra. Also die drei dann bleiben durchaus und in dieser Menge bleiben a, b und g. Also die Vereinigung von a, b und g. Und das sollte die Vereinigung von diesen beiden Mengen ohne die Menge s2 sein. s1 und S3, also Analysis- und Zahlentheorie ohne lineare Algebra. So schreibt man das und wenn man so mitzählt, A, B und G, das sind 16 Personen tatsächlich. So, was soll in diesem Zusammenhang das hier bedeuten? Wie viele Personen sind das? Das hier ist eine Vereinigungsmenge die Personen, die Analysis oder lineare Algebra äh, gewählt haben, also alle diese Personen hier drinnen, nur ohne Zahlentheorie, also das dann fällt aus, diese drei Sachen hier, und das bedeutet, die Menge ist, was hier drinnen ist, also G, F und E, das ist also die Vereinigung von G, F und E, also in Worten die Personen, die Analysis oder lineare Algebra gewählt haben, ohne Zahlentheorie. Und diese Anwalt steht ja auch so. Und das ist tatsächlich die Vereinigung von gf und D, diese hier oben rot, grün, na, grün und gelb. Gut, was soll in diesem Zusammenhang diese Darstellung hier bedeuten? Das ist die Schnittmenge von S1 und S3, also Personen, die gleichzeitig Analysis und lineare Algebra gewählt haben, aber ohne, ähm, was bleibt da so? also Entschuldigung, gleichzeitig Analysis und Zahlentheorie gewählt haben, aber ohne S2, das war lineare Algebra. Also was bleibt dann gleichzeitig? Die beiden sind B und C, aber C bleibt dann doch aus, weil das auch lineare Algebra ist. Und daher bleibt nur B. Hm? Ja, das ist die Menge B. Okay. Und das sind die Personen, die gleichzeitig an und Zahlentheorie, aber nicht lineare Algebra gewählt haben. Und wie würden Sie die Menge D mit Hilfe der Menge S1, S2 und S3 schreiben? Also diese Menge. Hier. Was ist mit dieser Menge? Die gehört zu S2, die gehört zu S3. Aber was zu S2 und S2 gehört, ist auch C. Also wir müssen C ausschließen, also ohne die Sachen, die S1 gehören. Also das ist die Schnittmenge von S2 und S3 ohne S1. Das ist also hier so geschrieben. Und das war jetzt ein anschauliches Beispiel, wie man mit der Mengenlehre arbeitet. Danke sehr.